Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Folge retro quält sich zusammen mit dem Joe! Ja hör mal, das bin ich ne? Wir haben es tatsächlich mal geschafft uns zu treffen, <lacht> ihr habt sicher vielleicht das ein oder andere Talk-Video von uns schon gesehen mhm. und wenn ich schon hier bin, dann nehmen wir natürlich ordentlich auf und auch ein paar quält sich Folgen wir fangen gleich an mit einem Zuschauerwunsch. Ich habe mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben von wem. Aber <lacht> ich von auch euch nicht. Draußen hat sich Tiny Toons Wild and Wacky Sports gewünscht. Hast du das schon mal gezockt? Äh, kein nicht. Nee. Auf jeden ich Fall nicht. Auch, auf dem Game Boy habe ich mal so ein Spiel gespielt in der Art auch von, von Tiny Toons. Ich glaube, ich habe das mal in einem Video ja. gesehen. Ich habe selber auch noch nicht gespielt, ob das wirklich Scheiße ist. Es ist von Konami. Wie Scheiße kann das schon sein? Ich glaube nicht, obwohl die Tiny Toons-Spiele auf dem Super Nintendo sind ja eigentlich tendenziell ganz gut. Ne? Die sind Deswegen. eigentlich ziemlich cool, ja wie alle Tiny toons Games in der damaligen Konsolen-Generation. Ja. Aber äh, ob das jetzt hier eine Quälzig-Geschichte wird, äh, steht und fällt jetzt an Schau unserem mal. Skill in Wacky Sports Games. Ich würde sagen, äh, ich starte einfach mal. Äh, wahrscheinlich scheitert es daran, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, wie das Ganze mhm. hier funktioniert. Anscheinend geht das überhaupt für zwei Spieler. Natürlich. Ah, sehr schön. Äh, ich nehme, weil ich der männliche von uns beiden bin, nehme ich äh, Babs Bunny. Ach, Wollte ich gerade nehmen. Dann nehme ich mal den tasmanischen Teufel, weil... Ja. Dizzy Devil. Tasmanischer Teufel halt. Ja, Dizzy Dizzy Devil. Okay, was das haben wir hier? Pig. Blabla, blabla. Ja. Interessante Interessante Interessante. Mal mal das ist Porky bla Blablabla, keine Ahnung. Wir machen einfach mal Start Story oder sowas interessiert keinen. Ihr hört jetzt auch die Musik im Gegensatz zu uns, weil ja. wir wollten uns nicht noch einen Kopfhörer teilen. Nein. Throw the so so nah sind wir dann auch nicht. <lacht> Throw the ice cream at the targets if they come out. If you hit... The, ja, Blablabla. Ja. Bla, bla, bla, bla. Verdammt, da war die Steuerung. Die ja, <lacht> Wir wollen ja, dass das äh, ganze Erlebnis Ja, das haben. ist eine authentische Geschichte jetzt hier. So. Äh, was müssen wir machen? okay, es gibt ein Fadenkreuz. Okay. Ah, okay, oh. wir müssen hier sag, die Dinge abwerfen. Welches ist denn meins? Ah, okay, das Pinke ist meins. Ich bin lila, glaube ich. Dafür glaub, müssen hier die, die Monties, oder wie die heißen. Ja. Verdammt, ich habe beim Controller nicht eingestellt, dass der auch schräg kann. Wenn ich schräg drücke, macht der gar nichts. Wir meinen auch nicht. Ja, das hätten wir vielleicht in der Konfiguration noch. Ach, Quatsch! Das gab damals Weiß. auch nicht! Oh Mann. <lacht> Kacke. Okay, zack. Zack. Äh, zack. Äh. Du hast auf jeden Fall mehr Punkte als ich, glaube ich. Warum auch immer. Weil du mehr getroffen hast. Also ich habe das Gefühl, dass du deutlich mehr getroffen hast als ich. Ja, das ist also jetzt quasi so eine Art Light Gun Shooter, ja, ist natürlich nur ohne ein ganz tolles Spiel, was werfe ich hier eigentlich? Eiscreme. Ja, sicher. Ja, super ja, aber, ma, aber die Gefahr, dass man was Falsches trifft, ist gar nicht so groß. irgendwie Nee, viel Falsches ist ja nicht, höchstens, dass man gar nichts trifft. Zack. Mal jetzt einfach Dauerfeuer. Aber ja. richtig spannend ist anders, oder? Ja, vielleicht, wenn wir jetzt die treibende Musik im Hintergrund <lacht> hätten, wäre das vielleicht nochmal was anderes. Oh, vorbei. Ähm, aber guck mal, wir sind zumindest äh, weiter. Oh komm, so schlecht war es jetzt auch nicht. Ja, immerhin 230. Ja? Deutlich mehr als Plucky Duck. Loser. Äh, so Echt, ey. Kann man nur so schlecht sein. Unfassbar. So. Also, also scheint ich, natürlich. Ich simuliere jetzt einfach. Okay. <Stroh> stimmt bestimmt eins zu eins? Ja. Ich habe vor ein paar Tagen erst Tiny Toons auf dem Super Nintendo gespielt. Also die Mucke ist. Dä", aber meine Frau hat mir verboten zu singen in der Öffentlichkeit. Wie sind ja unter uns? Das guckt eh keiner zu. Von daher. Ja, stimmt. Wer würde sich uns zwei Idioten schon mal Zocken angucken? Völlig abwegig. Ja, eben. Aber es scheint natürlich so, so eine Art spielsammlung zu sagen, ja, Überraschung. Das, äh, glaub, Chicken das Dash, okay? Das klingt spannend. Auch das überspringen wir natürlich wieder, weil wir Voll-Profis sind. Lass uns trotzdem kurz, wenn die Steuerung... Natürlich wird jetzt keine Steuerung eingeblendet. <lacht> Wer hat denn da jetzt wohl auf Start gedrückt? Keine Ahnung. Ich war das. Äh, okay. Das bist du. Ja. Ich glaube, du musst zurück. Du bist ja in so einem Gummiband. versuch's <lacht> ja. Äh. Fail! Ich hätte doch nicht so schnell Start drücken sollen, glaube ich. Das war ja auch ich, aber egal. Du so. bist schuld. Also mach's besser. <lacht> ja, selbstverständlich. Ich bringe mich nur gerade in. Wie ein echter Gamer beuge ich mich nach vorne, wenn es ernst wird. Ach, muss irgendwie den Winkel? Ach, muss was drücken. <lacht> Boah, wie lange muss das? <lacht> Keine Ahnung. Uh. Ah, okay, jetzt habe ich Steuerkreuz gedrückt Aber jetzt muss Aber jetzt musst du bestimmt mal springen oder sowas, ne? Nee, ich kann gar nichts... Oh, ich glaube, jetzt habe ich angehalten. Ich war auf jeden Fall besser als du. Ja, gut, das ist auch nicht schwer! Nee. Es ist ungewohnt, dass die Kamera da oben ist. Wenn ich was aufnehme, ist die Kamera <lacht> immer da oben. Deswegen gucke ich auch die ganze Zeit nicht zu euch, sondern aus dem Fenster. So, auch schön, ne? Okay. A, Button smashen. Achso, noch nicht. Mit meinem tollen Xbox One Gamepad. Ja, hier, ich habe was viel geileres. Oh, jetzt habe ich das Mikro geschlagen. Und dann irgendwie Steuerkreuz drücken, um loszurennen oder so. Was auch noch? Ja. Ja, stimmt. Ja. Aber du kriegst jetzt nur die Sterne, die ich nicht schon eingesammelt hatte, glaube ich. Nee, ich glaube. Ach, das ist wahrscheinlich, je weiter man ausgeholt hat, desto weiter fliegt yeah, man, desto yeah. mehr Sterne sammelt man, desto mehr Punkte. Oh, Panda, du bist echt clever. Boah. Er ist echt clever. <lacht> Also ganz ist, einfach Button mischen. Ja. Bevor wir gleich das nächste Spiel starten, hätte ich aber trotzdem gerne die Möglichkeit schräg zu drücken. Nee. Doch. Nee. Doch. Ja. Ja. Los, los, los, los, los. Ich glaube, ich habe voll getroffen. Ja. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall deutlich... Ver oh. Oh, oh. Oh. Oh. oh. oh. oh vielleicht darf man nicht zu weit rennen. Faul. Man darf nicht zu weit rennen. Okay. Macht Sinn. Vielleicht hätte hätte ich auch. Ich hab, eben habe ich da irgendwas gedrückt, da hat sie angehalten. Vielleicht hätte ich das diesmal auch machen Wahrscheinlich. müssen. Wahrscheinlich. Okay. Aber wie war's? Äh, Deswegen wir auch Chicken Dash. Wer zuerst anhält, Ach verliert. So. so. Ah. Ah. Ah. Ah. Wir tun mal so als ob wir jetzt wissen würden, was. Ah. Ah. Ah. Oh Mann, ey. Wir sind echt zwei Experten. <lacht> Aber voll Experten. Ah. Aber grafisch ist das Spiel einwandfrei. Ja, sicher. Also, wie, wie der Plattformer, wie Buster ja. Busts Loose. Ja, super Titel. Ja. Das ist Weightlifting. Müssen wir schon auch hier wieder. Jetzt hätten wir den Weidemann noch dabei haben. Ja, sicher. Der, ja der, der, der YouTube-Rubbelexperte. <lacht> Kann das sein, dass der das auch mal in irgendeinem Stream gespielt hat? Ich meine nämlich, ich, mein, ich, ich hätte das mal irgendwie... Aber hier irgendwie war gar keine irgendwo. Steuerung da. Also, wir müssen bestimmt Button meschen. Ich Geh davon aus. Na, na, ah, okay. Ach, man ah, muss man müssen. muss mehrfach. Oh, okay. Ach, man muss erst Power holen, dann hochdingsen? Ja. Yeah. Oh, was ein Scheiß. Scheiße, kriegst du dich hin. Ach, Scheiße. <lacht> Ja, Babs hat hat's voll drauf. Oh. Guck dir ihn an hier. Ich, ich hab's nicht <lacht> kapiert. Ich hab's nicht kapiert. Du musst Power drücken und dann, wenn das Ding hier in der Mitte ist, dann. Oh. dann... Wie beim richtigen Weightlift. Das Sicher, ja. kenne ich ja. Bubs. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst Ich hab's so oh noch weiter, mir tut jetzt schon die Arme weh. Du scheiße. Rotz. Ey. Ach, ich bin, ach, ich bin schon draußen. Hast du ein Glück. <lacht> los, los, los, los, los, los, los. Ah, verdammt! Nicht kräftig genug! Komm schon, komm schon! Ich feuer dich an! <lacht> <lacht> ah, verdammt! Los! Los! <lacht> du bist das ermüdend! <lacht> los, das schaffst du, komm! Oh. Sehr schön! <lacht> Ich bin für Sport nicht gemacht. Ja. Selbst für, äh, wie Selbst für Videospiele. Selbst für hier Diese Rubbelspiele, Track and Field und nee, so. Gott das ist war nie mein Fall. Ganz schlecht gealtert. Oh. Wieso pumpe ich mich denn nicht so auf? Ich habe nur so ein billiges Wonder Woman-Kostüm an hier, während Plucky Duck hier voll einen auf Schwarzen Weil Frau macht. bist. Ich glaube, du musst starten. Oh, ich muss, glaube ich, noch eine Runde. Noch eine Runde. Oh, ich bin Twitter gemacht. <lacht> Nein, heute. Oh. oh Gott! Wer oh gewinnt? <lacht> los, los, los, los! Kannst du mal kommentieren? Ich bin ja Ja, voll und, und sie hat die Dingshaltung und Hold Power und schafft sie es oder schafft sie es nicht. Und es wird gerubbelt ohne Ende. Und gerade leicht nach oben, leicht nach oben, <lacht> aber es geht weiter und sie fliegt nach oben, die Handel. Sie hat's geschafft. 400 Kilo oder was das sind. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, das obere ist das, was ich jetzt. Äh, auch 190 habe. Kilo. Während Plucky wohl versagt hat. Anscheinend. Also hast also du hast gewonnen. Gratuliere. Sieht so aus, ne? Hab ich gewonnen? Nicht also. schlecht. Ich habe auf jeden Fall unten die meiste Gesamtpunktzahl. Ja. Boom! <lacht> ja. Rubbeln kannst du. Was? Nochmal? Lett mich doch! Warum? Was ist denn. Was. was? Hallo? Was ist denn jetzt los? Jetzt passiert gar nichts? Nein, es passiert gar nichts. Bist du das? Nee. nee kann nichts machen. Ich hatte Pause <lacht> Ja, und ich habe versagt, egal. Ha. Na. Naja. Aber du hast gewonnen. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich auch nicht. Aber ich, äh, ich habe Weightlifting gewonnen. Das Aber wir sind weiter, glaube ich. Von Mädchen daher habe ich Weightlifting gewonnen. Ja, sicher. Ja, ja. Haben wir uns eigentlich schon überlegt, was wir noch spielen? Wir wollten ja drei Games anzocken. Ja, ja, ich würde sagen, ein, eine äh, Disziplin machen wir noch und dann schauen wir mal weiter. Ja. Ich glaube, es war noch Jimmy Connors Tennis gewünscht. Stimmt, Jimmy Connors Pro Tennis oder so hat sich irgendjemand von euch gewünscht. Ja, der WW-Investor war das. Warum wünscht er sich Tennis? Ja, das ist. Das sind diese Schnösel, weißt du, diese Yuppies, die ja, wollen ja. Tennis! <lacht> äh. Diese Yuppies! Was für ein Koi! <lacht> Koi! Okay, äh, ach, Hammerwerk. Insider. Okay. Muss hier bestimmt dingsen und dingsen. Muss bestimmt wieder rubbeln und dann da oben in der. Ja. Ach, guck mal, da unten wird. Ah! Noch das war ja, Herr Bernhard. Ja, ich, hab, ich hab, wollte mal erst mal erstmal gucken, ob ich das ähm, hingedings kriege. Wieso rubbel ich eigentlich schon, bevor ich <lacht> überhaupt auf dem Bildschirm bin? Du rubbelst halt gerne. Ja, ich. Äh, was soll ich sagen? Warum ich war Junge? <lacht> Damals. Ja. Ne? Oh. Uh. Das hat aber gerade nicht so gut reagiert. Ja, ja, sicher. Das, Na, das, das, ich hab, das, das ich liegt, liegt am Emulator, hundertprozentig. <lacht> Verarschen kann ich mich alleine. Nein, ich habe äh, ernsthaft völlig versagt. Du hast eben auch nur Steuerkreuz gedrückt, damit er loswirft, oder? Ja, also nach oben. Ja, hab ich auch gerade. Hat er beim ersten Mal nicht erkannt. Und dann hat er erst unten angehalten. Du kannst übrigens mehrere Knöpfe abwechselnd kriegen, ne? Ja. <lacht> es ist gar nicht so einfach, diesen, nee, diesen Vektor da so zu treffen. Ja. Vektor, sagt er. Ja, ich für wollte mal Intelligenz klicken. Für mich ist das zwischen 11 und 1. <lacht> Ja, komm jetzt hier, Babs. Und los, komm, komm. <lacht> los, los, los, los, los. <lacht> Fuck! <lacht> <lacht> <lacht> ich meine, Mist! Interessiert hier ja keinen. Wir sind ja unter uns. Hast du deinen Kanal auch als nicht für Kinder geeignet sicher, gekennzeichnet? Sicher, sicher doch. Gott sei Dank. Hab ich nie behauptet, dass das hier ja. irgendwas nee, für Kinder geeignet ist. Nee, absolut nichts ist hier, <lacht> Scheiß. Das ist Ein Würstchenwurf, ne? Genau. Nee, Sausage. Saucer ist glaube ich Untertasse. Ja. Panic Bonus. Es gibt noch den shatter Bonus. Wir haben auf jeden Fall verloren. <lacht> so viel steht fest. Ganz knapp würde ich ja. sagen. Ganz knapp. Ja. Ja. Sind Game denn? over, dann würde ich sagen. Gehen oh. wir zum Tennisspiel. Ja, machen wir Tennis. Bis gleich und wir ja. machen einen Schnitt. Von Blue Bite. Ubisoft. Ja. Und wir sind zurück, liebe Freunde, mit Jimmy Connors Pro Tour Tennis, einem Spiel von Blue Byte. Und gerade eben stand da sogar Ubisoft. Ja. Wusste gar nicht, dass die in der 16-Bit-Zeit sogar schon aktiv sind. Doch, waren. doch, das schon. Aber Blue Byte überrascht ja. mich, weil die sind ja vor allem so für Siedler und sowas auf dem PC bekannt. Siehst du, das hätte ich jetzt überhaupt nicht auf dem ja. Kasten. schaukampf start Wusste gar nicht, dass es beim Tennis einen Schaukampf gibt. Wollen wir mal machen, ne? Tennis ist Krieg, ne? Wollte ich gerade sagen. Äh... Ganz. Einzel. Ach da. Ach, guck mal hier, da läuft so ein kleiner Tennisball rum. Ja. ja, machen wir einen Satz, ne? Ja, wollen wir nicht übertreiben. Hau wir rein. Mensch Eins gegen Mensch. Mensch. Mensch gegen Wow. Okay, hier kann ich. Es gibt Müller, es gibt Akira, wie man sieht, sind das alles Original-Ohara. <lacht> Das Original-Wrestler-Wurzel. Da ja, Wurzel? ist ja Ordinal geil. Original-Tennisspieler. Idiot hat meins ja schon ausgewählt, weil ich zu schnell gedrückt habe. Barnaby, wieder. ich nehme Barnaby. Sehr gut. Nicht Wurzler? Grundleben. Nein, Barnaby. Es <lacht> erinnert mich an Barnaby Stinson. Oder es gibt euch Inspektor Barnaby auf ZDF Neo oder sowas. Guck ich nicht, ich guck kein Fernsehen. Ich auch nicht. So, wer bin ich denn jetzt? Ich bin wahrscheinlich unten, oder? Hä? Wo bin ich, ich denn? Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Was ist denn das? <lacht> Kann sein, dass das hier. Ist das eine Demo jetzt? Ach sag bloß es ist eine scheiß Demo. Was, was ist denn hier los? Ach, also ich kann immer? nichts steuern. Ich kann auch nichts steuern. Oh, was ist das für was, was, was, was, Wieso steht da jetzt Connor? Den hat doch von uns keiner genommen. Technische Difficulties, Leute, wir starten das Spiel gerade nochmal neu. Gibt's hier kein Retorter-Reset. Was ist denn das für ein Scheiß? Oder war es jetzt wirklich so ein automatisch ablaufend? Ich weiß es nicht. Wir checken das, Leute, wir checken das. Lass mich das mal regeln, Panda. Ich regel das jetzt. So, Schaukampf. Ja. Eins nach dem anderen. Grasplatz, Mensch ist Mensch, Mensch. Mensch. Und da unten ist Einsatz. auch ein Controller gegen ein Controller. So, ja. ne? So. Grasplatz. So. Und hier ist Mensch 1, hier ist Mensch 2. Ja, lalala, lass mich so. mal hier. Ja, such dir mal deinen Typ aus. Ich will Wurzler spielen. Wurzler. Wurzel. So. Steuerung. Ne, ich möchte schon die einfache haben. Ja, weil du eine Pussy bist. Ne? <lacht> so. Mapu. Da ist wieder Barnaby, Ich nehme Barnaby. Und jetzt drücken wir nochmal Start, In der Hoffnung, dass sich jetzt einer von uns beiden wenigstens bewegen kann. Schauen wir mal. So. so. Oder vielleicht, weil wir die einfache Steuerung ausgewählt haben, ist das quasi, wir müssen nur auf den Knopf drücken. Das wäre ja völlig bescheuert. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht, aber den Aufschlag konnte ich machen. Den okay. habe ich gemacht. Vielleicht mit dem Stick? Ne, ich bin unten. Ne, ich bin unten. Ich habe gerade den Aufschlag gemacht. Ich habe auch gerade den Aufschlag gemacht. <lacht> also okay. Jimmy Connors Pro Tour ist scheiße. <lacht> ja, ne? Jetzt, das mache ich okay. jetzt. Dann ja, mach mal. Versuch mal nur zu drücken. Ich kann nix. Ja. Das ist. Der bewegt A sich von alleine. Das ist die einfache Steuerung. Okay. Wir müssen einfach nur... Alles klar, Leute. Wir spielen jetzt mit einer Hand Tennis. <lacht> also... <lacht>. <kühl> wo, wo der Tennisarm herkommt vom einhändigen Tennisspiel. Ja. Also einfache Steuerung ist wirklich sehr einfach. Gehen wir doch mal kurz auf die Grafik ein. Es sieht scheiße aus. Ja, also... Ich finde, ja, Super Tennis sieht hier echt. Oh, Super Tennis sieht besser aus. Was macht er denn da hinten? Gucken. Steht er so breitbeinig und gerade eben hat er die, die Arme nach unten hängen lassen. Ja, warum nicht? Ja, ich würde sagen, du hast den ersten Satz gewonnen. <lacht> Gehen wir zum nächsten Spiel <lacht> über. <Das ist> scheiße. <lacht> Irgendwie ist das nichts. Ja, komm, ne, komm, eine Runde machen wir noch. Okay, jetzt? bist du mit dem Aufschlag dran, oder? Jetzt bin ich mit Aufschlag dran. Ja. Also, wie verzögert das auch ist, ne? Und okay, ich kann ja, natürlich am Emulator liegen, das, das weiß man ach, natürlich Bullshit. nicht. Dein Rechner ist einfach zu schwach, um die grafische Leistung hier darzustellen. GeForce 2070 kriegt das nicht hin. Ey, das ist gar nicht so einfach, das richtig zu teilen. Du musst eigentlich den Knopf schon drücken, bevor der Ball fliegt. Kommt mir natürlich zugute, weil ich deswegen gewinne. Jetzt. So. Bam. Man kann sogar schon gedrückt halten. Jetzt, jetzt, jetzt ist eine ganz andere Möglichkeit. Jetzt, wo ich das weiß, finde ich das hier besser als Virtual Tennis. Mindestens. <lacht> und weil ich es mit einer Hand spielen kann. Ich meine, es gibt sicher auch viele Leute, die haben nur eine Hand. Ja. Das ist natürlich echt eine Schande und gerade für Videospiele irgendwie ungeeignet. Und für die ist natürlich ein Tennisspiel auf dem Super Nintendo, was man mit einer Hand mit einer <lacht> trotzdem Hand scheiße kann. spielt. Ja, aber ist wahrscheinlich eine große Hilfe. Ja. Ich habe jetzt auf der Switch letztens irgendwo ein Spiel gehabt, ein Rennspiel. Da konntest du ein ja, genau, bei Mario Kart geht das. Da brauchst du quasi keine Hilfen, ja, stimmt, stimmt, ja. Hilfen da. Ja, stimmt. Da brauchst du quasi nicht Gas geben bei Mario Kart. Das ja, nimmt ja beim Rennspiel irgendwie die Hälfte des Spaßes weg. Aber immerhin sind sie ehrlich bei Steuerung einfach. Sie ist wirklich einfach. Ja, Ich frage mich nur, ob ich, wenn ich jetzt in eine andere Richtung drücke, ob ich dann auch in die andere Ecke mal schlage. Ja, scheint so zu sein. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt nochmal WWE Investor, warum hast du die Spiele <lacht> vorgeschlagen? Weil du uns einen Gefallen tun wolltest oder weil das wirklich scheiße ist? Ich glaube eher zweiteres. <lacht> ja. Ich dachte, wir wären Freunde. Anscheinend doch nicht. So. Warum schlägt dann für Retro Panda Quält sich eigentlich niemand mal was Gutes vor? Komisch, ne? Ja. Ist der langsam. Hast du das gesehen? Der ist schon zurückgeflogen, bevor ich geschlagen hatte. Ich habe den quasi vom Knie abprallen lassen. Bei Physik ist ja also nicht so. Nee, mal. Was ist der lahm? So, aus. Ah, aus. Komm, spiel doch trotzdem weiter. Oh. Ja. Aber siehst du, was, was mein Typ da für eine geile... Das sind die hässlichsten Tennis-Sprites, die ich je gesehen habe. Was der für eine geile Friese hat hier? Also vom Blue Byte kennt man eindeutig auch was anderes. Mach doch mal. Was macht der denn? Gibt aber auch keinen Lob oder so. Doch also hier mit, mit X ist ein Lob. Toll. Ha. Ah. Oh, meine Reaktion. Ey. Ich konnte echt nicht was. War, war vom zu ganzen schnell. Rubbeln jetzt, ne? Ja, ich konnte einfach nicht mehr schnell genug reagieren. Das war... Wow. Jetzt hat der Ball aber gerade hier... Ha. Ich habe das Gefühl, wer... Fehler. Oh, Fehler. Ach, so war doch kein Fehler. Mm. Ja. Ich hab keine Lust mehr. Ich auch nicht. <lacht> Leute, äh, wir, wir einigen uns auf Unentschieden. Das ist scheiße. Ja. Nächstes Spiel. Dann spielen wir lieber euch zum Gefallen. Zwischendurch noch eine Runde Rise of the Robots. Ta -ta -ta! Okay. Okay. <lacht> da sind wir wieder mit Gottverdammt nochmal Rise of the Robots. Ähm, echt danke, danke für die tolle Idee. Ey, Ey, Komm, schlimmer als Kack Tennis kann das nicht sein. Ja, gut. Schauen wir mal, Ho ja. hoffen wir mal das Beste. Bei Grafik fand ich ja damals eigentlich ganz cool. Ich aber weiß, nur die Standbilder in dem Magazin, ja. da sah es geil aus. Ich muss sagen, mich hat das Spiel damals irgendwie so ein bisschen fasziniert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil der Grafikszene ja schon ganz anders war, als was man sonst so ja, aber, aber guck dir mal, wie schwerfällig schon allein das, das Kämpfer auswählen ist. Weil jedes Mal diese Bewegung macht. Jetzt wackelt jemand nicht am Tisch, rum. Dann wähl doch mal deinen Kämpfer jetzt. Ja, der, der, der Rote. Network Data. Ja. Analyzing. Wir Echt versuchen das stylisch zu machen. Ganz schlimm. Wird das immer noch zur Charakterauswahl? Ja, oder? Ja, einer muss halt der den, Blaue sein. Ne? Wer ist jetzt wer? Lass uns das erstmal herausfinden. Ja, ich trete. Ich bin der Rote. Okay, ich bin toll. <lacht> Habe ich den für dich ausgesucht? Boah, die oh. Steuerung die ist so kacke. Okay, Viereck und B, also Y und B machen das gleiche. X und A genauso. Gibt es eigentlich Special Moves? Ja, sicher. Hast du die nicht auswendig war Nee, voll nicht. Okay, was macht du das, ist, das, ist das Sieht sehr elegant aus auf jeden Fall. Ja. Also ich bin links, der Joe ist rechts. Fährst ja, mit Ich bin der hat. große Rote, so wie auch hier. Boah, wie, wie, was für eine Reichweite hast du denn? Ich habe ein langes Bein. Das ist ja voll unfair. Ja, Gott sei Dank. Weil mehr als das macht er ja nicht. Und es ist ey, so träge, oder? Ja, es ist also so auch träge. Spring, dafür platzen von dir immer Ninja-Sterne ab, wenn ich dich treffe. Boah! In einem Anflug von Martial Arts Greatness <lacht> habe ich dich einfach beinahe... Nee, nee nicht ganz perfekt, aber schon deftig äh, geputzt er ist. ist ein bisschen sagen. unfair mit der Reichweite, finde ich. Ja, hier, du hast den für mich ausgesucht. Ja, ich, ich dachte, so der sieht cool aus, der sieht rot aus. Warum ist rot denn cooler als blau oder grau oder wie auch immer, was da für eine Farbe ist da von dem Typ? Weil rot schneller ist. Wieso ist rot schneller? Ja, was für eine Farbe an ein Ferrari. Die, die man bestellt? <lacht> ja. Oh, Entschuldigung. <lacht> Maren, du weißt Bescheid. Na! Ja, da hilft dir kein Bitten und kein Betteln, außer einem Standard-Attack mit L oder R. Aber das bringt dir auch nicht viel. Da zeigt sich natürlich, wer hier der Fighting-Game-Profi ist, ne? Ich. Offensichtlich. Ja. Hoi sag nicht, dass du noch eine zweite Runde willst. Ich wollte gerade fragen, du willst jetzt aber keine Revanche, oder? Hatten wir nicht ja schon mal Balls 3D gespielt? Ja. Oder? Das war auch scheiße. Oder habe ich das ich schon mal mein, verdrängt? Also, ich, ja, ich hab's gespielt, ich weiß auch, ob wir es zusammen, wir zusammen gespielt. Wir hatten Shake Fu hatten wir mal gespielt. Ja. Wir hatten Pause of Fury gespielt. Ja. Genau, das war die Challenge auf der Börse, wo wir uns jeder für 10 am Crash-Game <lacht> gekauft haben. ja. Gucken wir mal. Was, was, was haben wir denn sonst noch so? Ich suche jetzt mal ein Spiel aus, das nicht Scheiße ist, aber schwer. Uh. Und dann, ah, Legend. Genau, Legend wurde ja auch noch gewünscht. Genau, Legend wurde noch gewünscht. Das haben wir natürlich auch am Start. Finde ich persönlich jetzt nicht besonders geil. Ich habe es noch nie gespielt, also schauen wir mal. mal. Ähm, der SNES Maniac hatte letztes einen Test, da sah es ja. eigentlich ganz solide aus. Ja, natürlich ist natürlich jetzt kein spitzes aber er hat die Wertung hier. Ja, unbedingt. also. also äh, ne? Aber dafür, dass es zwei Leute entwickelt haben, hey. Ist das so? Hm? Du hast was in seinem Tester das gesagt, also. Ja, der wird schon wissen, der SNES Maniacs. Ich hab's nicht überprüft. Ja, wir werden auch wir den SNES Maniac überprüfen. Nein, zwei Player. Lass uns mal kurz in die Options gucken, ob's hier Easy gibt. Kommt Jawohl. Easy. Und es gibt Turbo. Genau, das war so langsam das Spiel. Wir ne? nicht scheren Lives. Wir jeder seine eigenen Leben. Und. Was, was, was, was ich was bin nach unten gegangen. Wieso gehst du denn nach unten? Weil ich auf Start gehen wollte. Du musst ja einfach nur Start drücken. Ah, ne, doch nicht. Oh. Ah, das war halt ein Player so. <lacht> Wenn zwei Leute das Menü bedienen können. Ja, da ist Krieg vorprogrammiert. Ja. Ach, so. wir sind hier einer Schwert, einer axt Ja, so ich bin, ich bin Axt-Typ. Ja? Weil ich zweiter Player bin, glaube okay. ich. Ex-Guy. Nicht zu verwechseln mit dem Ex-Battler. Ja. ja. Okay. Boah, auf Turbo ist es ja gar nicht mal so sehr träge. Ich wollte sagen, Aber die Angriffsgeschwindigkeit ist schon irgendwie. Ach, und das ist auch gar nicht so üblich, dass man per Tastdruck springen kann. Das ist ja bei Warline ja oft so, dass man äh, mit äh, nach oben springt. Nee, überhaupt nicht. Nee? Was redest du da? Hier so Double Dragon und sowas. Double Dragon kannst du nicht vergleichen und in der Super Nintendo-Version springen da auch auf dem Knopf. Ah! Das habe ich immer gestört an dem Genre. Ich bin, ich bin jetzt kein Beat'em up experte wie man äh, ja. merkt. Ja, da, es gibt halt einen Unterschied, das hier ist ja mehr zoniges Beat, also quasi, dass man auf Ach, einer, auf so einer Ebene ah, da muss man laufen kann, können. Ja. jetzt kann ich natürlich den blöden Schlüssel hier nicht aufheben. Und dann äh, ist es natürlich sinnvoll, dass du nicht mit, mit äh, Taste nach oben springst, das gibt es aber auch anders. Was ich hier ganz angenehm finde, ist, du kannst den Knopf gedrückt halten zum Angreifen. Stimmt! Aber kannst du ja nicht laufen. Nee, dann kannst du ja nicht laufen. Das ist. So, den Schlüssel haben wir. Hoi! Ja. Die Animationen sind teilweise ein bisschen geklaut von Knights of the Round und Parallaxe-Scrolling und äh, Objekte im Vordergrund sind ja schön und gut. Aber nicht, wenn so ein ja. verdammter Baumstamm meine ganze Figur verdeckt und Gegner. Allerdings, das ist, also ne, solche Effekte sind immer gerne gesehen, aber dann so bitte leicht transparent oder ja. ähnliches. Zu zweit geht das ja eigentlich. Konkretan. Ich glaube, die Musik ist auch ganz okay. Die hören wir ja, wie gesagt, ja. jetzt beide nicht. Aber ihr natürlich. Ihr natürlich. Ich bin dann gespannt, wenn ich das Video gucke. Ja. Ich hatte das Spiel auch mal selber kurze Zeit für Super Nintendo. Habe das dann aber äh, getauscht mit einer alten Arbeitskollegin von meiner Freundin, die auch gerade angefangen hatte Super Nintendo zu sammeln. Ich weiß nicht mehr gegen was, aber die wollte Legend unbedingt haben. Und die hatte irgendwas, was ich dafür haben wollte und dann haben wir getauscht weil ich Legend im Singleplayer echt nicht so prall fand. Der SNES-Maniac hat ja auch gesagt, im Multiplayer geht das wahrscheinlich sogar besser. Der ja. hatte aber niemanden mit dem, was im Multiplayer zocken konnte. Wir haben Freunde. <lacht> Und er halt nicht. Was oh. natürlich einfach. Klingt jetzt gemein. Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Ja, halt so was über Online-Internet zu zocken, das ist halt nicht ja. so. Ne? Nee, das funktioniert auch nicht. Also, ich habe ja mal, äh, wir, wir hatten ja im Zuge von einer quält sich together folge auch schon mal versucht, das über retro arc irgendwie ans Laufen zu kriegen, das weil das auch das Netplay Kampf. bietet. Es ist unmöglich, da die Freigaben so einzurichten, dass man sich gegenseitig ja. connecten kann. Also, ich habe es den ganzen Abend versucht, auch mit anderen Kollegen zusammen mit Kurojin, der hat mir da noch sehr geholfen und damals der Mitron, mit dem habe ich das auch versucht, aber es hat einfach nicht funktioniert und keine Connection zustande gebracht und über SNES Party, womit wir die ersten zwei Folgen aufgenommen haben, da das ist halt... Oh, Wo ist das denn? Boss? Das ist ein Bossfight, ja. Das ist halt, es geht, aber es ist nicht ja, es ist nicht ist schön. Nicht, man man merkt es halt, es ja. ist, geht halt, weil es bequem ist, aber nicht, weil es gut ist. Ja. Und für denjenigen, der das Spiel nicht hostet, ist die Grafik halt echt ja. beschissen. Also ich erinnere mich an dieses Dirt Race FX oder so, das war für mich einfach nur so ein, ein Pixelbrei. Ja. Ekelhaft war das. Kann man den aber ganz gut hier einführen? Also, schwer ist der jetzt gerade nicht, oder? Ne. Alleine ist das Ding hier richtig hart, da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist aber auch so blöd, dass das quasi nicht skalieren irgendwie ja, für ist, viel ist, zwei Spieler, sondern. Das ist kein gutes Spiel, die das, das, das, Dasselbe einfach nur mit zwei Spielern, ja. das ist klar. Dass also, ich stehe jetzt hier einfach nur und halte die Schlagtaste ja. gedrückt. Das ist natürlich wenig interessantes Gameplay eigentlich. Ja. Optisch ganz okay finde ich. Für sicher auch abwechselnd, dass wir jetzt in so einen Sumpf kommen und sowas, das sieht ja gar nicht so verkehrt ja. aus, ne? Ja, mal Ach, hier einen. bewegt man sich auch langsamer über den Sumpf. Ja. Oh, Chicken, Chicken! Auf ja. viel Leben gibt es so ein Chicken, aber nicht hier, ne? Nicht wirklich. Das war ja gerade nur ein Fitzel. Dafür erscheinen sie relativ oft, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Ja, wenn sie wenn die nicht viel geben, ist das auch besser. Ja, guck mal, hat gerade mal 10% gegeben. Oder Was so. bringt mir eigentlich die Kohle, das Gold? Ich glaube nichts. Gut. Wahrscheinlich kriegst du irgendwie ab 5.000 oder so ein Leben oder sowas. Ja gut, das ist das ja in den meisten Biomaps. Ja. Meine Stimme versagt langsam schon, <lacht> weil wir sind quasi am seit vierten Video, ja. vier Stunden permanent am Quatschen, weil wir, weil wir aufnehmen. Macht natürlich mega Laune, aber ich, wenn ich nachher nach Hause fahre, kann ich meiner Frau nicht erzählen, wie mein Tag war, oh. weil ich keine Stimme mehr haben will. Also, Schatz, tut mir leid, du musst dann die ganzen Videos abwarten. Das wird sie heute Abend überhaupt nicht akzeptieren. Aber hey. Muss du er schreib durch. Schreibe ich sie halt per WhatsApp. Sitzt <lacht> neben mir. Ah, ja. Wieder ein Boss. Oh, der sieht aber cool aus. Was ist das? Ach, das ist ein Baum mit Gesicht. Ja, okay. Man muss aufs Gesicht hauen anscheinend. Oh, ich bin tot. Okay, der ist schon etwas schwieriger. Ja, da, da man den wahrscheinlich auch irgendwie intelligenter angeben muss, wahrscheinlich. Ja, hier muss man, glaube ich, auf die Schatten von den Händen achten auf dem Boden. Da wir ja Vollprofi sind, machen wir das natürlich auch. Selbstverständlich. Huch! Ja, mit hab, A kann man Magie machen, aber okay. die macht jetzt so viel Unterschied auch nicht. Doch, hat er ordentlich was abgezogen hat hier. Guck sie? mal! Ja, ja. Also. Ja, ich habe keine Nein, ah, ich Magie hab auch nicht. Mehr. Aber dann kriegen wir den jetzt geschlagen, nehme ich mal er ja. ist tot, du bist tot. Ja, ich ich ja noch bin genug der Leben. Last Man Standing. Ja, wenn eins genug Leben ist, dann hast du noch genug Leben. Ja. ja. Ein Leben ist genug, lieber Joe. Ist das? So? Um es nicht zu so philosophisch zu werden, aber. Ja. <lacht> es kommt nicht darauf an, wie viele Leben man hat, sondern was man aus denen macht. Eben. Hat. Ja. ja. Weisheiten, Kalendersprüche. Ja. Retropanda und nochmal. Joe. Eigentlich wollten wir auch noch so ein paar Dad-Jokes <lacht> einbauen, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts vorbereitet. Ich auch nicht. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Man, hat, man, man, man überlegt sich, hey, ich komme mal vorbei, wir nehmen den ganzen Tag auf. Ja, und dann machen wir das, und dann machen wir das, und dann machen wir das, und am Ende kommt es ganz anders. Wollt oh, das ist wahrscheinlich das letzte Video, was wir jetzt aufnehmen, und wir sind beide so, uh, reden. Das das letzte? Ich dachte, wir oder, spielen oder noch vorletzte. eine Folge mit, mit Spielen, die wir nicht scheiße finden. Stimmt. Ja, wir gönnen uns nämlich heute auch mal was, und spielen gleich auch mal, also im nächsten Video, dann auch mal ein paar geile Koop-Games. Stimmt. Ja. Ja, ja, ja, ja. Kriegen wir hin. Aber ich würde oh, sagen, ich keine Ahnung, wollte gerade sagen, das war so, hey, wir konnten Grafik blinken lassen, uh, voll super, yeah. uh, Ja, ja, ja. Hier, mir blutet hier auch leicht schon so ein bisschen das Gehirn aus dem Ohr raus. Ich wollte sagen, wollen wir... An der Stelle, wir haben Legend gespielt, also wir haben alle drei Zuschauerwünsche abgearbeitet. Ja, ja ist... Nochmal für den guten Tim, wir haben deine Vorschläge nicht missachtet. Aber wir hatten vorher extra gesagt, 16-Bit, also Super Nintendo oder Mega Drive. Yeah. Und alle Spiele, die du vorgeschlagen hast, sind nicht auf Super Nintendo Eben. oder Mega Drive. Und das können wir leider nicht umsetzen. Ja. Aber so richtig, richtig scheiße, also war schon was Scheißiges dabei, wie das komische ja, ist. Aber das Tennis war der, nicht so prall. Aber es, es aber war eher Durchschnitt als yeah, richtig vielleicht scheiße. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir nicht den einfachen Steuerholz... Wahrscheinlich. Wer überlegt sich denn so? <lacht> ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, danke für eure Wünsche und ja. noch einen Passieren fantastischen uns. Tag, was ihr noch vorhabt. Genau, Und. wir sehen uns beim nächsten Mal. Retro Joe out. Bye -bye. Macht's gut.